Also neben meiner Tätigkeit als Reiseberater hier im Unternehmen äh, bin ich auch als Ausbilder tätig. Das heißt, sagen, ich betreue äh, die Auszubildenden bei uns im Unternehmen äh, während ihrer äh, Ausbildungszeit. Äh, es geht hauptsächlich um die äh, Planung, äh, wo, wo die Auszubildenden eingesetzt werden. Ja, und ich äh, stehe natürlich auch bei Fragen und äh, Anregungen mit Rat und Tat zur Seite. Also man muss natürlich, ich denke schon, einige Fähigkeiten mitbringen. Natürlich die gewohnten Fähigkeiten, die man auch in vielen Berufen braucht. Freundlich sein, kommunikativ, das heißt man muss gut mit dem Kunden umgehen können. Eine gewisse Teamfähigkeit gehört natürlich auch mit dazu. Das heißt man muss Aufgaben übernehmen, Aufgaben abgeben und das auch miteinander absprechen. Eine gewisse Kreativität gehört auch dazu. Man muss auch gut auf den Kunden eingehen können. Ja, äh, natürlich äh, gehört das, äh, das Reisen selber natürlich auch äh, nicht nur zum Geschäft, sondern auch zum äh, eigenen Leben. Ähm, selber bin ich äh, pro Jahr etwa zwei bis drei Mal unterwegs. Ähm, ja, also das würde ich schon als relativ äh, häufig bezeichnen. Bevorzugt äh, schauen wir natürlich schon mit auch auf Abiturienten. Ähm, aber wenn sich die äh, Bewerber natürlich sehr gut eignen, äh, nehmen wir auch ähm, natürlich auch Realsch äh, Leute mit Realschulabschluss oder auch Hauptschulabschluss. Wir äh, wollen äh, mindestens pro Jahr äh, einen Auszubildenden aufnehmen. Ähm, ich sag mal, bei äh, sehr guter Eignung äh, jedes Einzelnen äh, haben wir jetzt auch im letzten Jahr zwei Auszubildende gleichzeitig aufgenommen. Also hier im Online-Bereich ist es immer schwierig zu sagen. Wir haben ja auch noch ein Ladengeschäft. Ich würde mal sagen, im Ladengeschäft so vielleicht circa fünf Gäste pro Tag das ist immer ganz unterschiedlich. Und hier in unserem Online-Bereich haben wir doch relativ viele Anfragen, die auch sehr oft eben per E-Mail gestellt werden. Und eben auch ganz, ganz viele Anrufe. Von daher ist das wirklich schwierig, so pauschal zu sagen. Also in dem Bereich jetzt hier natürlich zu beraten, äh, Kunden mein Wissen weiterzugeben, was ich eben auch selbst vor Ort schon erlebt habe und letztendlich ja dann auch die Kunden zu buchen und denen auch im Vorfeld schon den Urlaub schmackhaft zu machen, auch mit meinem persönlichen Wissen natürlich äh, die Kunden darauf vorzubereiten und denen auch einen schönen Urlaub zu verschaffen. Wir versuchen a, für unsere Kunden rauszukriegen, was sie wirklich wollen und b, natürlich dann das Beste, Verfügbare, was es gibt, für die anzubieten ne? und das Beste da auch zu finden. Und für unsere Azubis heißt das im Endeffekt, dass wir, äh, unser Slogan ist so, Kaffeekochen kopieren können wir selber. Wir wollen jemanden, der hier mit Freude und mit Spaß und Arbeit dabei ist und selbstständig agieren kann und die Leute suchen wir.